Herzlich Willkommen! Die Frage, wo wohnt mein Thema, kann durchaus auch bei Literaturrecherche eine nützliche Sache sein. Xenia hat bei ihrer Recherche in ECONBIS eine Suche wie sie findet sehr verbessert, denn die Anzahl der Treffer ist um ein Vielfaches geringer geworden. Dafür hat sie den Filter Institutionen genutzt. Hier gibt es verschiedene Einrichtungen politischer und wissenschaftlicher Art, die als Herausgeber fungieren. Und mit ihrer Einstellung Europäische Kommission hat sie nun genau die Quelle, die sie braucht. Das müsste es doch auch woanders geben. Web of Science bietet eine große Vielzahl an Institutionen an und bei der Technischen Informationsbibliothek läuft das unter Datenquellen. Es kann sich also durchaus lohnen, an einzelnen Suchorten mal zu schauen, ob die diese Filtermöglichkeit auch anbieten.